hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Star Wars Jedi, Fallen Order. Ja, erstmal Strecken und so, ne? In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen vor erkundet und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen nach Hause. Und ja, leider ist vor unserem Zuhause, äh, ja, hier ist richtig, ein ATST, der unser Schiff bombardiert. Also ja, wir müssen wir uns erstmal kümmern. also Schauen wir mal. Ähm, gut. Ich habe mir so überlegt, wir kriegen bestimmt irgendwann so Machtgriff noch, ne? Weil einige Sachen, weil nicht einige Orte deuten irgendwie so darauf hin, dass wir da irgendwie was ziehen können. Ich würde sagen, da machen wir dann erstmal, also holen wir uns das erstmal, wo auch immer wir kriegen. Und ja, dann können wir die ganzen Planeten hier so erkunden. Ich meine, so wie das aussieht, scheinen wir ja nur irgendwie so ästhetische Sachen zu bekommen. Und ja, da muss ich nicht unbedingt sofort haben. So Upgrades für Macht und Leben, das ist schon so ein bisschen wichtiger. Aber so ästhetische Sachen, was so 90% aller Sachen sind, die ich finde, muss noch nicht sofort sein. Also ja, holen wir uns erstmal die ganzen Dinger. Und ja, aber vorher müssen wir uns hier um unseren gebetenen Gast kümmern. So, wie mache ich ihn jetzt? Also das Gefühl, also wenn das Ding so schwer ist wie die ATST jetzt aus jedi night dann habe ich ein Problem, weil war unbesiegbar. Wortwörtlich. muss wortwörtlich irgendwie nur ATST begegnet, den kannst du nicht besiegen. Ich fällt gerade ein, ich habe vollkommen die Steuerung vergessen. Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Wir können einmal wieder hier reingehen. Ne? Oh Der Sohn ich soll wahrscheinlich irgendwie näher an den herangehen. Ne? Aber ich habe so gefühlt, so die einfachste Möglichkeit hier. weiß natürlich nicht wie schwer das ja geh hinter den schießt noch weiter das schiff ab so, ich will gucken wie viel schaden ich mit meinen ich mache okay das ist schon ein bisschen mehr schaden no, so weit geht das nicht okay wahrscheinlich jetzt voller langweilige Kampf, aber irgendwie, was? Man kann ich nicht zurückwerfen, die sind blau. also ich mal. Oh Gott. Oh, ha. Problem ist, wir gehen aber die Heilung aus. Natürlich in die falsche Richtung und ich bin gleich so tot. Aha, mal abbauen, bitte. Ich hoffe, dann kann sowieso nicht mehr. Aber das glaube ich nicht, da wo ich hin muss. Aber gut als natürlich wieder hoch wenn man da wenn man da äh, hier uns hoch rein ich bin ja gerade vollkommen falsch bitte steht jetzt nicht genau hier nee. du bist du stehst jetzt genau da vorne wo ist denn jetzt irgendwo hier glaube ich ne Gott bitte trifft mich jetzt nicht okay so versuchen wir noch mal ohne dutzende male getroffen zu werden einer wir bleiben im Fernkampf, habe ich so auch gefühl. Okay. Gut, und das doppel Schwert bringt irgendwie nicht so. Ich dachte, ich kann er gedrückt halten, aber irgendwie bringt es nicht, ich so gefühl. So, komm her. Oh, ja, sie sagt, macht auf. ordentlich oh, Schaden. Da kann ich doch bestimmt auch zurück schießen. Oh. Oh. Nein. Ah, oh. okay, ich stimme. Oh, und der die ganze Arbeit noch nochmal zurückzugehen und, äh, mich hochzueilen. Schon wieder für die Katz. Okay. Ein ja, Problem ist jetzt ist noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, der Kampf an sich, sondern irgendwie, du hast sehr wenig Raum für Fehler. Du bist so schnell kaputt. Und ja. Also du hast nicht irgendwie so viel zeit irgendwie so reinzukommen in den kampf weil du echt auf alles aufpassen musst. also da ist irgendwie so ein trend dieses spiel so muss ich sagen kann ich mich an das ding anschleichen nee. Boom. Na und er hat gar keine Macht gekostet. man warum habe ich denn habe gedrückt? Greifen. Ja. Diesmal so eine Rakete, die irgendwie am meisten Schaden gemacht habe ich so ein Gefühl. Oh. Heilung. So. Warum? Weiß ich. Also ich halt gedrückt, ne? Und der tut irgendwie nur die... Granate werfen, die irgendwie ganz rechts von mir ist. Also funktioniert das gar nicht. Das kann ich nur noch zurückschießen ja. Komm her! Hat er ist sie besiegt? Sehr gut. Was? Ehrlich? Da saß noch einer drinne. Ich kann den nicht analysieren. Ich dachte. Den Typen auch nicht einsteigen. Okay, das hätten wir geschafft. Lebt ihr alle noch? Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Seffo-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kaschik. Oh. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookie. Ist wirklich ganz übel zu. sollten wir kampfbereit sein. So genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja. Mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Noch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Noch das hast du mich nicht umgemacht, ne? da Ich habe da ein, ein paar Parts, die was anderes sagen. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber... Es ging nicht lang. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem padawan thriller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordoba. Und sein Ziel. Wenn ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlegt? Nein. Diese eine Schwester der Paravan... habe ich jetzt das nur so in die Runde geworfen, wäre. ne? Aber... Umsonst gewesen. Wenn das stimmt, dann weiß ich nicht. Und ich will natürlich keine Antwort auf Ah ja. Keine Ahnung. So, ich habe glaube ich ein paar Samen, die ich hier pflanzen kann, ne? Neue Samen gepflanzt. Kalpi, Traumwurz, Königsblume, Kapseln Ecke. Bringt auch irgendwie was. Statt irgendwie nur so gut auszusehen in so einem kleinen Gebiet. Was geht Ich imperiale Daten. Ja, nicht, du siehst irgendwie aus, als würdest du gar nichts machen. Na. abzutun Muss sehen, was ich als nächstes koche. Irgendwie. Ihr tut doch nur alles so. So, das soll ich als nächstes machen, ne? So, jetzt haben wir aber auch immer noch Datum hier offen, ne? Ja, Wenn der Tafel auf Kashik. So, warum haben die mir Datum hier schon so früh gegeben, wenn ich da anscheinend noch nicht hin kann? So, wir gehen jetzt nach kashik einfach. Die sagen mir, ich soll nach kashik also gehe ich jetzt nach kashik Ja, mal herausgefunden, wie das jetzt mal abgelaufen ist. Ne, ich bin irgendwo hingegangen, wo ich nicht sollte und ja, einfach für Fresse bekommen. Also ja, die sagen wir ich gehe auf Khashig, dann gehe ich auf was denn hilft doch darüber ne? zu reden, oder? Oder nicht? Ja, es war schwer, aber man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen das, wären sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird. Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee, wir müssen bereit für Veränderungen sein. Okay. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich! Gott, ich setze mich. Ähm, ja, wow. durchbrechen wir etwa diese Blockade Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mente sendet imperiale Signale. Hey, Grace, ja, dämpft die Energiesignatur zu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracker, kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände, behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay, okay, okay, okay. okay. <lacht> also ein Teil mit dem Traktorstrahl ich Sehe gar nichts, das weiß ich War. war sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Ja, und wir wollen schon entdeckt. Er hat jetzt gerade mitbekommen, ja, da das mir die drauf. Oh Gott, der okay, Kaschik das sieht nicht gut aus ein bisschen lebhafter Herd, aussehen als die Kaschig, anderen orte wurden von ihnen versklavt oder vertrieben oder beides hey, der weltenbaum äh, leider hättest du nicht besser auf die Monitor, das war ein kämpfer Wukis von außenwälder überfallen einen paar jahren konvoi Kampfläufer an ihrer Position. Harful ist vielleicht bei ihnen. Harful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben. So wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen, Wir haben keine anderen Optionen und... ...ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracker Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, ah. Kurs auf die Kampfläufer. Wie, was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Platz. Wenn ja, du noch springen willst, dann tut er jetzt kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? doch irre macht ihr sowas bescheuert ist wir sind ruinen wasserdicht So ein Kampf, habe ich wohl schon sagen. Hey, wird gar nicht voll geheilt Boah. Muss ich echt jetzt auf dem Schiff noch meditieren? Das ja. war ja, knapp. super. Na ja, komm, ja. Da hochgehen, aber irgendwo von irgendwo drauf springen. Okay, okay, sie schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Das geht auch. Was habe ich schon auf der Kolossus hier? clever gott äh. Äh, ja jetzt muss ich muss auch noch schüssen ausreichen wir haben wir schon nicht sehen nur zur Spannung irgendwie oder? Jetzt mal bad hier umklettern Also ich würde irgendwie sicherer finden, wenn wir mal irgendwie vom Rücken aus dahin gehen, aber... Okay, macht er auch. Oh Gott. Okay, wenn es ja kein Speicherpunkt ist, dann bin ich wahrscheinlich tot. Oh, okay. warten es ist auf ihn ja ich bin sowas von tot glaube ich also ich habe noch in kämpfen drauf oh er hat keine chance gegen uns an jetzt du hast aber gebracht Oh nein, ich dachte, ich wäre aus der Reichweite. Kommt schon. So. Gott. Rest in Peace, Bruder. Was mit denen? geht so, äh, geht's nur hier weiter, ne? Wir haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% prozent Integrität. Sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns statt. Äh. Ja, dadurch gehen die kaputt. Wir haben noch einen Helm auf. Was ist oh, gar nichts irgendwie so rückblicken gab wie do not mess around alles klar so einer also also heiner warum schießt du auf mich kollege erstmal so. cool So ein geiles Spiel. Oh, nein, das war. Nach ja, da ist eine Behitzung da auf der Seite. Ist das ist nicht ein Turm. Nee. Das ist ja wie Battlefront. front einer Ich hoffe mal, alles, was ich hier abschieße, ist auch irgendwie im Real. Hey! Jemand, der ein 80 ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut verstanden. Machen Sie noch wütender. und einfach so ein Typ, ja. So, was mir ja nicht. so okay, viel kann man irgendwie nicht so schnell fräcken also ja oh, hi. auch hier Wie werden sie so schnell nicht mehr benutzen hm, hm, hm, hm, hm. so diese sachen Jawoll. Wir schaffen. weiter mache ich auch kaputt der rei aber du warst auf mich wird so ich bin ATAT. Oh, komm her! Oh. Ah, Dreck! Ich muss ja unbedingt den abschießen, ne? Ja, oh. unseren Kampfläufer kaputt gemacht. gut, warte mal, sollte halt nicht passieren? Doch, okay. Wollte schon sagen, wenn ich jetzt gehen oh. Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Ah, oh. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du? Karl So sorge Was machst du auf Kaschik? Ja, das sieht aus wie eine Powerrüstung aus Fallout. Wir wollen auf Kaschik die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Also, wen suchst du hier? Ein Rookie-Häuptling namens Tafo. Taful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee widerstands Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Sir, Rhys, das ist Zor. Und, wie geht's? Was willst du von Tafur? Oh, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen seria sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tafel finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie Ich habe irgendwie noch nie bemerkt, dass er vier Arme hat. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los. Okay, okay, ich muss mich mal kurz heilen. Aber schon Kapitel 3, aber Datum. Hier war glaube ich schon Kapitel 2. So, wenn ich hier kurz nachgucke, ja, nach der Landung auf Datum erkämpften. Kerl und okay. So habe ich schon irgendwie Kapitel 3 gemacht, mehr oder weniger. Interessant. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Wir meditieren, wir meditieren. ich muss mich hoch rein. Geht so nicht. und so viel AP haben, ne? wie will AP haben. So, mein Inventory würde ich auch mal gerne ein bisschen umbauen, wenn es geht, ne? Immer so auf den Tisch geklatscht. So, farbe wir gehen wieder auf Grün, so. Dann weiß nicht. ich nicht, versuchen wir irgendwie jetzt so was zusammenzumischen. Mal dat und das, das. oder oh, gehört sogar dazu Dreck. Mal und dat und, und, und also nicht, also ja, ist in Ordnung. Hm. um So, erstmal. Erstmal voll durch die Wand irgendwie so ein Loch gemacht. Sehr gut. Okay, neuer Planet. Kann nur sein, dass ich mir nur eingeweiht habe. Ich glaube, dieser diese Typen, gegen die wir gerade gekämpft haben, so ein bisschen mehr Schaden gemacht als die... rot normal Ah, äh, Ist ja irgendwie selbstverständlich, ne? Ja, ich freue mich auch nicht zu sehen. Was für ein. Dein Plan hat geklappt? Und jetzt willst du Saur folgen? Ja. Äh, uh, ja. Yeah. Was haltet ihr von Saur's Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookies ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wird vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke, ich werde daran denken. Wenn du schon nicht gehen willst, nervt mich wenigstens nicht. war Jemand, was von den Partisan gehört? Gerüchte in den Containers, aber nichts Handfestes. Angeblich Radikale. Das Imperium soll Kopfgelder auf sie ausgesetzt haben. Hm. Kopfgelder? Sollte ich deshalb besorgt sein? Ah, glaub nicht. Kriegsgebiete sind schlecht fürs Geschäft. Falls überhaupt was dran ist. Ob die Inquisitoren uns hier finden? Ja. Das wollen wir nicht hoffen. Wir haben es kaum hergeschafft. Die Partisanen und Hookies waren ausgeliefert. Karl, deine Instinkte sind gut, aber das ist außerhalb deiner Kontrolle. Wir leisten unseren Teil. Mehr geht nicht. Viel Glück da drin. Okay. Gott, dann würde ich sagen, beenden den Part hier. Und weiß also nicht. Ja, manchmal muss da unten lang, ne? Schon wieder was verpasst, okay. Und ich würde sagen, wir enden den Part hier und in der nächsten Folge schauen wir uns mal hier um auf kashik also dieser Basis. Und ja, ich hoffe, euch hat Part gefallen. Bitte das doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.